Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Hi. Zu unserer ersten Folge von Zack, Kartoffelschnack. Wie schön, dass ihr dabei seid. Freut uns wirklich sehr. Heute mit der ersten Folge von Wir schnacken. Oh ja. Ich bin der Torben und die Stimme, die ihr dort hört, ist die Isa. Hi, ich bin die Isa. Wie gesagt. Ja, wie kam es eigentlich zu Idee mit diesem Audio-, Foto- und Video-Podcast, den wir hier machen wollen? Ja, dazu muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal, Mitte August 2022, der erwachte in Wien ein Mensch. Dieser hatte schon immer Lust gehabt, etwas zu erschaffen, das kein anderer vor ihm erschaffen hatte. Und als dieser Mensch Kartoffeln liebte, Filme und gute Literatur mochte und schon bei einem anderen Podcast mitmachte, begann diese Idee langsam Formen anzunehmen. So wurde recherchiert, Möglichkeiten ausgelotet, es wurde überlegt, wie man am besten vorgehen sollte und welche Formate und Themen wohl Spaß machen würden. So also war die Idee für den Zack-Kartoffelschnack entstanden. Nichts allzu Besonderes, nur einfach eben da und hoffentlich nicht mehr wegzudenken. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit unseren Formaten. Euer Team vom Zack-Kartoffelschnack, Torben und Isa. Ja, was ist eigentlich ein Podcast? Die Frage habt ihr euch bestimmt schon immer mal gestellt. Und im Grunde genommen ist es ganz einfach und bestimmt schon oft im Internet erklärt worden. Der Begriff Podcast setzt sich aus zwei Teilen zusammen, dem Pod und dem Cast. Wow. Ja, logisch, nicht wahr? Das stimmt. Ja. Pod ist die englische Abkürzung von Plate on Demand, mhm. also zu Deutsch jederzeit auf Abruf abspielbar und zum anderen aus dem englischen Wort Cast, das äh, die kürzeste Form von Podcast, äh von Broadcast ist, jetzt habe ich es, mhm, mh. und äh, das heißt im Deutschen so viel wie Rundfunksendung oder nur Sendung. Also leicht erklärt könnte man sagen, dass sich Podcast zusammensetzt aus iPod, einem MP3-Player von Apple, kennen wir wahrscheinlich eh, oder eben Broadcast im Rundfunksendung oder Senden von mhm. ja. Halt, ne? genau. Es gibt zwei Arten. einen Video und einen Audio-Podcast. Wir werden uns in beiden versuchen. Welche war? Das haben wir vor, ja. Oh, das wird toll. Aber grundsätzlich kann man sagen, es geht, also ein Podcast ist eine Datei, die du halt am Computer abspielen kannst. Grundsätzlich mal. Genau. Ja, meistens das Internet. Ja, auch. Oder du lädst sie runter und spielst es dann die genau. Zeit ab. Funktioniert auch. Kommt halt immer darauf an, wie es für einen persönlich lieber ist. Genau. Warum ein Podcast? Was für eine wichtige Frage. Ja, ich schätze, es geht darum, dass wir unsere zackigen Schnack unter euch bringen wollen. Mit allem, wie Tom schon sagte, was uns interessiert. Ja, genau. Eben kreative Ergüsse, die wir so haben. Ja, genau. Geschichten vor allem, auf das freue ich mich schon so sehr. Und natürlich und dann noch essen. Jawohl. Ja, kochen tun wir auch. Stimmt, Backen. genau. Um, ja, ich hänge gerade ja. ja, wir werden anfangs wahrscheinlich ein paar technische Probleme haben. Genau. Wir werden uns aber bemühen, diese zu beheben, sobald wir gewahr werden, dass es sie gibt. Genau, und damit werden wir uns auch, wir werden auch versuchen, auf verschiedenen, verschiedensten Formaten aktiv zu sein, um jedem die Möglichkeit zu geben, Dort zu hören, wo er es gerne hört. Und natürlich wollen wir auch ja, versuchen, unser Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Und ja, mit dem, was wir machen, euch zu begeistern. Genau. Ja, das ist eigentlich unser Hauptziel. Genau. Spaß haben und dafür sorgen, dass ihr auch Spaß mit uns habt. Genau. Ja, dann gibt es die Frage was ist eine Fotogeschichte, denn wir machen ja auch Fotogeschichten. Mhm. Tatsächlich gibt es da zwei Begriffserklärungen für Fotogeschichten. Okay. Und zwar ist eigentlich im Sinne von früher eine Fotogeschichte nichts anderes als eine zeitliche richtige Abfolge von Bildern und Fotos zu einem Thema oder einer Handlung. Mhm. Manchmal werden diese Fotogeschichten in Präsentationen verwendet oder auch in Animationen. Und mit Texten und Hintergrundmusik. Ähm, yeah. Ja. Oder man kennt zeigt. das auch von früher. Ne? Je nachdem, wie alt ihr seid, habt ihr vielleicht auch immer die Fotogeschichten gelesen von Bravo oder den Teenie-Zeitungen, die es früher gab. Da waren halt so Sprechblasen bei. es war nicht so das Professionelle, was zu haben da jetzt. Meint. Ja, wir werden bei uns auf jeden Fall eine Fotogeschichte, die zweite Art, machen. Und zwar, indem wir einige Fotos machen und die einzelnen Kochschritte die wir dabei haben, äh, werden wir erklären mhm. und äh, euch somit möglichst eine Hilfe zu den Texten, die wir haben, in visueller Form zu geben. Genau. Warum also einen Podcast hören, fragt man sich da. Tja, die Wissenschaft sagt, dass man sich beim Zuhören voll und ganz, also beim Podcast hören, voll und ganz aufs Hören konzentriert und total entspannt. Ich denke, ihr könnt uns da durchaus recht geben. Und, ja, dabei kann man den Geist einfach frei herumlaufen lassen und sich einfach erholen oder zur Arbeit sich einfach ein bisschen Kraft ansammeln und, ja, genau oh no. man kann die Augen schließen, konzentriert bleiben oder, ja, sich einfach auch unterhalten, wenn man gerade allein ist, also es kann schon sehr hilfreich sein. Ich höre es ja gerne, ja, weil ich es gut finde, dadurch viel zu lernen. Ich mag so Podcasts wo man irrsinnig viele davon lernen kann, von der Kultur, von Menschen, von Serienmördern. Ja. Ja, oder auch äh, von anderen Dingen wie zum Beispiel Kochen und Backen. Genau, genau. Und einfach nur Geschichten hören. Ganz genau, ja. Ist, oder Gedichte, mm, ja. Lieder, falls wir ich irgendwann mal jemanden kriegen, der singen und äh, Musik spielen kann. <lacht> ich kann das gar nicht. Genau. Aber trotzdem gilt, wenn ihr Podcasts hört und ihr seid unterwegs. Bitte auf die Umgebung achten, es soll nicht sein, dass irgendwas passiert, okay? Das wollen wir auf keinen Fall. Genau, und bitte. ihr wollt das garantiert auch nicht. Eben, also bitte immer trotzdem, auch wenn ihr gerade voll vertieft seid, achtsam bleiben. Ganz wichtig. Was sonst noch? Ja, was für Videos werden wir denn machen? Oh. Und zwar äh, haben wir vor, Videos zu machen und zwar... Ähm, das gleiche, wie wir bei den Fotogeschichten haben mit den Fotos, mhm. machen wir auch als Video, sobald wir das mit dem Video hinbekommen. Oh ja. Und dann werden wir nämlich einfach aus dem Video einzelne Fotos herausschneiden und diese für die Fotogeschichten verwenden. Wir Sehr brauchen gut. uns ja auch nicht extra mehr Arbeit machen, als sein muss, ne? Das stimmt. Ja, wir schreiben das dann wie gesagt und wir haben das dann auch noch als Video, was wir online stellen werden und natürlich auch noch als Text im Podcast drin. Genau. Also gleich drei Dinge auf einmal, wie das Kinderüberraschungsei. Mhm. Nur, dass wir halt weltweit erlaubt sind. <lacht> und sich kleine Kinder ab drei Jahren nicht bei uns verschlucken. Das stimmt. <lacht> oder ja. unter drei Jahren. Ja. Das ist wahr. Ja. Ähm, wir werden auch mal sehen, ob wir vielleicht ab und zu mal eine Live-Sendung machen werden, mhm. wo ihr euch dann bei Twitch oder ähnlichem bei uns zuschalten könnt, genau. und zuhören könnt. Das werden wir aber vorher ankündigen. Mhm. Ja. Was denn sonst noch? Ja, ja, Frage, was ist noch? Also wir werden, ja, ich, wir Geschichten gerne mögen auch Kindergeschichten vorstellen, Geschichten lesen, ähm, die vielleicht auch nicht unbedingt für Kinder geeignet sind. Also wir würden gerne beides abdecken, ne? Ja. Und die Geschichten werden natürlich ausgewiesen sein, welche sind jetzt für Kinder, welche eher nicht. Traumata wollen wir nicht unbedingt, glaube ich, produzieren. Nein. Nein, das gehört nicht in unseren Aufgaben. Obwohl, vielleicht kriegen wir dann äh, Geld von der, den Psychiatern und äh, Psychotherapeuten, ähm, wenn <lacht> wir denen genug Kunden bringen. Mhm. Sponsored bei Ärztekamera. Ja. Genau, ansonsten lasst euch überschen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, wenn ihr mal Lust habt, einen Text vorzulesen, den ihr selber geschrieben habt, dann ähm, schreibt es an. Mhm. Unbedingt. Fragt nach, ob ihr es machen könnt, wann ihr es machen könnt. Dann könnt ihr es entweder live machen oder aber ihr macht irgendwann bei euch zu Hause eine Aufnahme und schickt sie uns zu. Genau. Und wir schneiden sie dann bei uns in unsere Aufnahme hinein. Solltet ihr euch aber nicht trauen, könnt ihr auch gerne sagen: Hey, wir würden es gern. also ich möchte gerne, dass es gelesen wird, könnt ihr es euch vorstellen? Dann können wir da sicher auch drüber reden. Gell? Übrigens sollten die Texte tatsächlich so sein, ähm, dass, ja wie soll ich sagen, also keine Verstöße gegen geltendes Recht in diesen Texten sind. Yep. Das heißt, ähm, Texte, die gegen aktuell geltendes Recht äh, eben beinhalten, ähm, die können wir leider nicht mhm. äh, online stellen, denn wir wollen uns ja nicht strafbar machen. Genau. Was behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr was schreiben möchtet. Dazu gehören unter Richtung. anderem momentan Aufrufe zum Mord an äh, Politikern, die es gerade gibt, oder die es vor kurzem noch gab, das geht gar nicht. Wie schön dass du das formuliert hast. Ja, das äh, ist tatsächlich so, dass ich äh, so einen Text schon mal von jemandem bekommen habe. Oh, okay. Der meint das natürlich nicht wirklich so und der hat Ach. die Person auch frei erfunden gehabt. Natürlich hat nur durch Zufall gerade etwas mit einer, <lacht> naja, ähm, okay. wie soll man sagen, äh, Bundeskanzlerin in Deutschland zu tun gehabt, die seit ein paar Monaten im Amt war. <lacht> Alles klar. <lacht> ja, ähm, ja, Das äh, geht halt natürlich nicht, ne? Also das ist nur eines von mehreren Beispielen. Aber wenn ihr uns sicher seid, einfach mal herzeigen. Wir schauen es uns durch und dann können wir sicher darüber reden, ob es passt oder nicht. Und wir werden eure Texte natürlich an keinen Verlag oder ähnliches verkaufen. Nein. Gemeinsam sind es ja eure Texte. Genau. Und ihr sagt uns, was wir damit dürfen und was nicht. Ja. Und wenn wir es nur lesen sollen, ohne es zu veröffentlichen, tun wir es auch sehr gerne. Genau. Ihr kriegt auch gerne ein Feedback von uns, mhm. wenn wir diesen Text überhaupt verstehen. Das ist nämlich die größte Frage von allen. Ja. ja. Ja. Ich habe auch mal einen Text auf Türkisch von jemandem bekommen. Und ich, ähm, ich habe die Google Übersetzung benutzen müssen, weil ich selber leider kein Türkisch kann. Und äh, es war furchtbar. Ja. Ich kann nur sagen, der Text war bestimmt wunderschön und toll und so weiter. Aber ich habe es nicht verstanden. Er wurde so verschnitzelt. Ja. Also solche Dinge können natürlich passieren. Dann kriegt ihr von uns vielleicht kein Feedback, sondern Entschuldigung. Aber wir kommen damit nicht klar. Ja, genau. Aber Texte auf Deutsch sollten eigentlich machbar sein und englische Texte Englisch. Mache ich auch. auch gerne, ja. Ja. Doch, doch. ja. In diesem Sinne, war schön, dass ihr uns zugehört habt bei unserer allerersten Folge. Danke, dass ihr noch da seid. Ja, ich hoffe, wir haben euch noch nicht vergrault mhm. und ihr schaut wieder vorbei. Würde uns echt freuen. Also dann. Ja, wir schicken euch unsere Grüße. Schön, dass ihr, wie gesagt, dabei wart. Mhm. Das ist echt cool. Und ja, ihr könnt uns gerne ein paar Sterne hinterlassen. Ja. Bei Apple, Spotify und Co. Fünf werden uns natürlich am liebsten. Ja, aber auch einer. Ist für den Anfang nicht schlecht. Ja, aber fünf werden uns natürlich. Fünf wäre natürlich das tollste. Ja. Ja. ja Und bei YouTube, Facebook und äh, Instagram könnt ihr uns einen Daumen hoch geben. Mhm. Woody, für dich, high five. Inseller mit einem Freund von mir vielleicht hört das ihr irgendwann mal. Wir sehen Ja, ihr könnt auch gerne eine konstruktive. Rezensionen schreiben. Rezensionen. Ja. Mhm. Schreiben, ja ja. ja, ja, konstruktiv bitte und nicht zu so viel Smiley's drin, genau. wir wollen die ja verstehen Genau. Wir sprechen und nicht, emoji. Und nicht erraten können oder müssen. <lacht> ja. ja, darüber würden wir uns natürlich sehr freuen und wenn sie schön geschrieben ist, werden wir sie sogar vorlesen und mhm. vorstellen. Mhm. Mhm. Natürlich unter dem Usernamen, den ihr dort angegeben habt. Ganz natürlich. genau. Und wenn ihr es nicht vorgelesen habt wollt, haben wollt, entschuldigung, schreibt das bitte rein dann werden wir es natürlich nicht vorlesen, sondern nur lesen und berücksichtigen. Genau, dann werden wir uns einfach drüber freuen. Ja. Und schauen, wir haben wir uns machen. auch vorgenommen, dass wir wirklich jede äh, Anschrift an uns lesen werden. Mhm. Ob wir es in Zukunft schaffen, wissen wir nicht. Wir können ja nicht wissen, wie viele Leute uns schreiben werden. Ja. Wir haben nämlich auch noch ein Berufs- und Privatleben, das wir auch nicht zu kurz kommen lassen wollen. Ganz genau. Immerhin ist dies ja, ja momentan noch kein Beruf für uns. Ja. Wir fangen ja erst an. Ja, in diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen und tschüss. Bye, bye.